Wisst ihr, was Roffeln ist? Ja, das Mission Statement äh, kurz vor der Zielgraden. Äh, am Samstag feiern wir ja die Roffel Con, äh, wozu ihr alle herzlich eingeladen seid. Ähm, und äh, wir wollten noch mal so ein paar Dinge, so organisatorisches, Orga-Fu, äh, äh, hier durchgeben. Und äh, erstens, äh, wichtigste Sachen für die Orga-Durchsage da unten, äh, also ja, mit der Wetterorganisation hat super geklappt, der kosmische Synchronisationsstrahl war uns hold äh, äh, die Sonne wird scheinen, äh, das Wasser wird vorbeifließen, der Grill wird grillen, äh, ja, eigentlich alles, was man für einen gesolligen, äh, sonnigen Tag äh, an der Spree äh, sich wünscht. Äh, jetzt Erstmal, äh, wer, wer, wer sind wir? Da geht es da fein nach oben. Oh, nee, das ist gar nicht so einfach. Ich könnte so ein Intelligenztest sein. Ah, Da oben sieht man jetzt. Ne? Da oben äh, sind sozusagen die Schabernack Service Provider äh, zu sehen. Das ist der Acid, äh, ja, der Pupe, der Henrik, äh, Gero. Jetzt äh, und unsere Aufgabe, unsere Mission ist es, euch einen schönen Tag und eine schöne Nacht zu äh, providen. Und äh, um dieser Aufgabe gerecht zu werden, äh, haben wir sozusagen ganz viel äh, Magic Food da schon äh, reingekippt. Äh, das heißt, alles, äh, was so Getränke, Sorgen sind, müsst ihr euch keinen Kopf drüber machen. Äh, äh, wir liefern das Framework, äh, damit einfach ein Melting Pot of People dort entsteht. Weil äh, das ist eigentlich die äh, Idee damals, äh, damals hört sich an wie vor 20.000 Jahren, äh, letztes Jahr, als wir das erste Mal die Roche an äh, gemacht haben. Äh, äh, Roffel CopterCon äh, ist so eine Art Verschmelzung äh, von verschiedenen Filterbubbeln, die alle äh, so ein paar Andockpunkte miteinander haben. Und äh, dann zu sagen, okay, äh, wir machen einfach äh, das zusammen, damit äh, äh, Filterbubbeln auch äh, näher und äh, über Grenzen hinweg den Tellerrand äh, sozusagen am Horizont mal gucken, was gibt es denn da noch da draußen in dieser schönen weiten Welt. Weil äh, das fällt bei Roffeln immer total einfach. Also, also die Macht des Roffelns und des Lolls an sich äh, ist ja etwas, was verbindet und äh, so ist diese Idee. Äh, wir machen das Framework zum äh, Lollen und Roffeln und äh, um äh, den Ernst, äh, mal hier, hohoop Ernst, äh, wir sind ja eher so von der Schabernack-Fraktion. Darum freuen wir uns sehr, äh, wenn ihr kommt. Ähm, als zusätzliches Add-on-Modul äh, haben wir äh, die SIGGI, die sozusagen da oben jetzt auch noch an der Seite ist. Äh, die hat sich angeboten. Die ist äh, während der Veranstaltung und haben äh, so Ansprechpartnerin oder Counselor, äh, sollte es zu Übergrifflichkeiten kommen. Äh, wir haben da eigentlich so eine Zero-Tolerance-Policy: äh, ganz einfach, äh, äh, wer über die Stränge schlägt, fies raus. Äh, ansonsten, äh, äh, wir machen es wie der Rheinländer: äh, jeder Jack, wie er möchte, und das ist auch super, Super so, solange nicht andere Leute da irgendwie grob äh, übergriffig irgendwie wird. Und äh, deshalb äh ich bin mir sicher, weil irgendwie äh, eben das funktioniert, weil es äh, ja, funktioniert. funktioniert, wir sind doch erwachsene Menschen, jetzt wo wir ja irgendwie hier, äh, wie nennt man das, 40, ach ja Gott, ich werde ja 40. Ähm, also zusammen werden wir glaube ich 160 Jahre im Auftrag des Herrn sind wir da ne? und äh, eine Aufgabe noch sozusagen, jeder kann selber kleines äh, Teil am kulinarischen äh, äh, beitragen, also äh, im Endeffekt, wenn ihr so einen kulinarischen Missionar na, Missionarisierungsauftrag oder eine kulinarische äh, Position da irgendwie äh, vertreten wollt, äh, bringt einfach das Jam eurer Wahl mit und äh, geht auf andere Leute zu und sagt, hier, ich habe uns was äh, Leckeres vorbereitet, äh, äh, serbokratische XY von, äh, die musst du einfach mal probieren, weil ne, äh, so pf, verschwindet das alles noch viel mehr. Ne? Also für UFOs ist gesorgt, für Brause UFOs ist auch schon mal, schon mal was man so braucht für eine Party. Und äh, ja, äh, Szene typisch fängt das natürlich wie letztes Jahr 13.37 Uhr an. Äh, ja, ist klar, ne? Zahlenfetischismus und darum steht da auch eine Halbwertszeit von äh, 23.42 Uhr. Äh, ist aber äh, eine Halbwertszeit. Hat schon seinen Grund, warum das so steht. Äh, letztes Jahr waren wir da, glaube ich, irgendwie um 7 Uhr raus. Also Kinder, es liegt an euch. Hoffelkoptakon äh, ist das, was ihr draus macht. Ähm, Darum ich und die anderen, ja. äh, oh Gott. Katina. <lacht> Also wir. Wir. Und das Tolle ist, dass wir sind jetzt nicht nur wir, die da oben, sondern äh, seht ihr die alle hier so? Ich müsste jetzt hier so die hier rumsetzen. Das seid ihr. Ja, also eigentlich wir. Es ist unser Tag, äh, unsere Nacht. Äh, wir machen äh, da uns äh, was Feines und äh, jeder bringt sein kleines Mosaiksteinchen mit, äh, damit die Buntheit Berlins äh, sozusagen in dieser Nacht, an diesem Tage auch äh, wieder zum Ausdruck kommt und äh, die Lebensfreude, die uns hier alle so prägt. Äh, von Darum, äh, um es mit Yoda zu sagen, also äh, das Lol ist das, was äh, die, dem Jedi äh, seine Macht gibt und äh, ja, wir sind alle Loll getrieben und das finde ich auch gut so und äh, jetzt freue ich mich auf euch am Samstag, äh, weiter kämpfen bis dahin für den Weltfrieden und äh, ja, leinen los, <lacht> um noch eine nautische Metapher hier reinzubringen. Ne? Ciao!